Macht Spaß. Vor allem bei uns. 24 Stunden am Tag. 7 Tage die Woche. Zu jeder halben Stunde die News ist bereit. Das ist die von der Standard. Der Euro ist gerade zeitweise auf dem tiefsten Stand seit 2003 gerutscht. Schuld daran sind die Geldschwämme der Europäischen Zentralbank. Nach Einschätzungen von Analysten könnte die Schwächste <lacht> Euro Staatsanleihen verkaufen. Damit will man der Wirtschaft in der Eurozone wieder auf die Beine helfen. Die Gewalttaten in der Ostukraine haben deutlich abgenommen. Fortschritte sind erkennbar, so sieht der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier die aktuelle Lage. Ist.